Hallo Freunde, herzlich willkommen zur Womotour Dänemark, Teil 7. Nordsee hoch, Ostsee runter. So, Fazit? Heute ist Montag, der 1. August und wir sind immer noch ins Kagen. Ja, hier oben an der Nordspitze Dänemarks ist das unser letzter Tag. Wir werden morgen abreisen, morgen am Dienstag. Ja. Dann fahren wir Richtung Sonderborg. Aber wir haben uns entschieden, noch einen Tag länger hier zu bleiben, weil das Wetter schön ist und wir noch mal an die Strände wollten wir waren zuerst am Nordseestrand aber da war es sehr windig und auch sehr steinig und deswegen sind wir jetzt hier wieder How are you doing? Alright. Great. Amazing. Yeah? How long will you stay here? Da müssen wir Abschied nehmen. Es war schön hier. Es hat uns sehr, sehr gut gefallen. Skagen, wir sehen uns wieder.